Wir hören nämlich immer die Geschichte, dass der ganz viel Gutes getan hat und dass er, dass er ähm, Anziehsachen und andere Sachen und so durch ein Fenster von, von dem Haus von armen Leuten geworfen hat und dann Klumpen Gold. Also wenn ich dieses Wort höre, dann denke ich an die Geschenke, was er bringt und an den Hut, was er trägt goldenen an den Er bringt Geschenke aus, trägt eine rote Mütze und hat sehr viel Gutes getan. Ratet mal, wem wir meinen?